Ich fand es sehr, sehr spannend, mich mit unterschiedlichen Leuten aus ganz unterschiedlichen Institutionen auch auszutauschen und da äh, Kontakte auch zu Wir sehen uns ja zum Beispiel danach nochmal wieder. Und <lacht> yeah. genau. Ja, vielen Dank dafür. Schön, dass